einen wunderschönen guten tag aus meinem atelier heute habe ich mir gedacht ich würde euch zeigen das kam immer wieder die frage wie befreie ich das bild von silikonöl ja und äh, in diesem video geht es darum äh, nicht nur wie ich das von silikonöl befreie sondern welche mittel benutze ich danach damit ich das bild markieren kann und bleiben sie bis zum ende da zeige ich euch eine besondere verhältnis wie mische ich meine lackierung damit das richtig gut funktioniert und ihr so glatte, glänzende Oberfläche von euren Puddingbilder habt. Und ich verwende, wie gesagt, nur Lack. Keine äh, sozusagen Stoffe, die bedenkliche Stoffe, die für unsere Gesundheit nicht so gut sind. Und jetzt schauen Sie mal, die Zellen sind entstanden durch das Silikonöl und das Problem ist, wenn wir das gleich lackieren, dann wird das nicht so glatt liegen, deswegen müssen wir unsere Bild reinigen, dazu nehme ich immer Kernseife, ganz normale Schwamm, das ist jetzt so mit Wasser, da gehe ich so drauf, Sie können auch Spülmittel nehmen, aber Kernseife ist das besser, da macht die Oberfläche richtig, richtig, richtig sauber und dann, keine Angst, passiert wirklich nichts, da gehen wir auf unsere Fläche und wir Waschen das einfach wirklich, wie wir Geschirr waschen, ja? das ist Acrylgemälde, weil ab und zu sagt man, was passiert, wenn ich das, wenn das zu viel Wasser, jetzt habe ich ein bisschen zu viel genommen, extra kann man das wirklich ein bisschen was wegnehmen, wieder was von Seife nehmen und nochmal alles richtig abwaschen. Ja? Dann nehmt einfach ein nasses Tuch und ihr macht das einfach alles runter. Und wenn er merkt, okay, das Bild ist jetzt, jetzt merke ich, dass es noch ein bisschen rutschig dann muss ich das nochmal, den Tuch, sozusagen, nochmal Wasser, ähm, das in Wasser eintauchen, ich drehe das einfach so, und, wie ihr seht, passiert gar nichts, mein Tuch bleibt sauber, ja, weil manche sagen, oh, no, wenn ich aber so mache, manche empfehlen auch Kartasche ähm, zu nehmen, Soda oder Essig, ich empfehle das nicht, wie gesagt, einfaches Tuch, Einfache Kernseife, dann haben wir schon unsere Oberfläche von Öl befreit. Das Bild sollte mindestens, ich lasse das über Nacht trocknen, ich sage immer zwölf Stunden, damit das richtig gut getrocknet ist. Und danach, wenn es trocken ist, sollte man das lackieren. Und ich nehme für Lackierung die Materialien von Bösner das ist der Lack, glänzend und damit es richtig schön sozusagen eine schöne glatte Oberfläche hat, nehme ich auch unsere Fluid Medium, mit denen wir das gepurt haben, dann haben wir die gleichen Material, das ist physikalisch gesehen und himmisch gesehen ganz gut, Das sind sie gut kombinierbar und äh, lackiere ich mein Bild im Verhältnis zum 1 zu 1, da habe ich so eine Flasche, da habe ich diese Mittel, mische ich das eins zu eins. So, meine Lieben, so wie ich euch gesagt habe, dann sollte das Bild äh, mindestens 12 Stunden trocknen und dann geht es mit der Lackierung weiter. Ich nehme für die Lackieren so meine Pinsel ja? und dann geht es mit meinem Mittel einfach oben drauf. Ich mache das so ein bisschen, so sieht ihr, dass es so ein bisschen mehr. Ja, einfach reinkissen und dann mit Pinsel gleichmäßig verteilen. Wie ihr seht, das ist so eine milchige Substanz, aber liebe Leute, keine Angst haben, das habe ich jetzt ein bisschen zu viel, merke ich gerade, aber ich verteile das alles, weil ich brauche auch, das ist für meine Kante und hier habe ich eine so eine bestimmte Mischung, der wirklich so trocknet, dass unser Bild richtig schön lackiert bleibt, ja, und äh, es glänzt und wir keine Pinselstriche zum Schluss sehen, ja, deswegen auch ruhig ein bisschen mehr und wenn er merkt, okay, äh, wie gesagt, wie ihr seht, dass es am Anfang könnte man so Schock kriegen und sagen, oh, das Bild ist jetzt weiß geworden, aber keine Panik. Auf der Zitali. Ja, es ist nicht so schlimm, äh, hier, wenn ihr seht, dass ihr zu viel habt, könnt ihr das ein bisschen Pinsel abtrocknen, dann nochmal rüber gehen, rüberfahren und wie ihr seht, äh, da kann man die Schicht ein bisschen dünner machen. Dann sieht man jetzt Pinselstriche, das wollen wir nicht unbedingt. Mache ich das jetzt so quer. Ja? Und dann läuft dieses ähm, Medium sozusagen zusammen und wenn es trocknet, dann sehen wir diese milchige Schicht überhaupt nicht und wir sehen auch diese Pinselstriche auch nicht. Und dann die Rente nochmal. Es ist auch extrem, äh, sozusagen bei weißen Bildern werdet ihr sehen, dass das echt so. Und hier, wenn ihr sieht an die Kante noch ein bisschen viel. Kann man dann auch noch mal sozusagen rüberfahren und vielleicht die Reste ein bisschen wegnehmen? So leicht, so und ich habe gesagt, am Ende meines Videos, was Materialien habe ich euch schon gezeigt, das steht auch alles in meinem Unter dem Video. Könnt ihr das nachlesen, was ich für Materialien benutze? Hier nehme ich das auch ein bisschen weg. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie versprochen. So seht ihr, das ist alles jetzt glatt. Und wenn es trocknet, dann hat die das Bild wieder die Farbe. Wie gesagt, das sollte jetzt trocknen, dann würde ich euch auch kurz <lacht> so ein kleines Teil zeigen, nach dem Trocknen, wie die Farben wieder so sind, wie sie sind noch leuchtender. Durch das Firnis werden die dunkelfarben noch dunkler, helle Farben noch heller, das ist der Trick daran. Und jetzt das wichtigste Teil. Ich benutze immer Materialien von Büßner. Und das ist eine transparente Lack glänzend. Und das ist mein Lieblings Fluid Fluidmedium, was ich auch benutze. Wenn wir das Bild nur mit Purringmedium lackieren, dann klebt das. So, das ist so wirklich äh, ganz minimal, das ist so ein komisches Gefühl, nicht schön. Wenn wir nur Lack nehmen, dann haben wir die Streifen. Aber wenn wir diese beiden Medien zusammenmischen, in Verhältnis 1 zu 1, dann habt ihr wirklich eine coole Oberfläche, die richtig schön glänzt. Zeige ich jetzt ein paar Beispiele. Und dann sieht man da keine Pinselstriche. Das glänzt wunderbar. Und schauen Sie mal, die Farben liegen an einer Fläche. Und das Schöne daran ist, wir haben keine giftigen Materialien. Das sind einfach Lack transparent Lack und Puringsmittel was wir benutzen und das ist hier keine gefährliche Stoffe drin. Das ist sehr gut für unsere Gesundheit. Wir können das ganz gut einatmen insoweit. Ich wünsche euch viel viel Spaß beim Puring. Wenn ihr Fragen habt, immer immer gerne und wenn es euch meine Video gefallen hat und es war nützlich für euch, dann, Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram Dara Kunstschule und bei Facebook Dara Kunstschule. Liken Sie das, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie dabei. Es gibt immer wieder was Neues, was wir gemeinsam meistern können. So, meine Lieben, jetzt wollte ich euch nur kurz zeigen, wie versprochen, das Bild ist jetzt trocken. Und wie ihr seht, diese ganze opale Farbton, der ist weg. Und wir hatten überall gleichmäßige geglänzt und ohne diesen Pinselstriche. Und das ist, da kommt der wunderbare Struktur raus. Wie gesagt, ich habe lange experimentiert und gedacht, wie kriege ich das hin mit normalen Mitteln. Und wie ihr seht, das ist alles liegt an einer Fläche. Und wie gesagt, für mich war ganz wichtig, dass wir keine Pinselstriche haben. Und hier seht ihr, das haben wir nicht, wir haben unsere Struktur und alles liegt praktisch an einer Fläche. Insoweit, äh, wenn ihr Fragen habt, lieben gerne und die ganze Materialbeschreibung findet ihr äh, in Beschreibung von Videos, weil äh, das ist auch ab und zu wichtig, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer, immer gerne. Ich bedanke mich und wünsche euch eine fantastische Zeit mit Puring. Eure Dara!